Berliner! Mann, ey, Berliner! Berliner Pilser! ja hier man. die Pulle! So, und? Wie sieht die Pulle jetzt aus? Gefällt dir das? Also. Hier ein Punkt. Ein Punkt, ja. Naja, noch irgendwas? Das ist ja so die steril, ist ja, so. Hier ist ja nichts weiter. Glück, glück, glück, glück, glück. Mach mal nicht die an den Glas. Das ist schon mal angehört wie eine Berliner Klospülung. <lacht> Riecht doch so. Mein Scherz. So schlimm ist das nicht. Aber sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Der Schaum ist auch schön. da sprudelt ja auch nichts. guck mal genau hin. Sprudelt immer noch nicht. Das ist aber ne. Das ist ja wie ein, wie ein glatter See, oder? Das sieht aus, als wenn es schon scheiße Mal gucken. Prost. Das hat sich aber nie so schön angehört. Nee, also ich glaube, nächstes Mal müssen wir den Klang bewerten. Also ja. ist okay. Das... Ein bisschen auf gleicher die Höhe von, von Berliner Kindel, obwohl ich da ganz ehrlich sagen muss, ich bin mir nicht sicher, wer es besser schmeckt. Ja. Wahrscheinlich das Kindel. Ja. Berliner Pilsener, aha. Wasser, Gersten, Malz, Hopfen und Hefe. Mehr braucht es nicht, um ein gutes Pilz zu brauen. Spür sind für die besten Rohstoffe aus der Natur, handwerkliches Können und große Erfahrung, vor allem ganz viel Leidenschaft für richtig. Ein Klammern gutes Bier. Dein Berliner Pilsener, nur echt mit dem roten Berliner Pilsener Bär. In der Flasche oder Dose. Dose. <lacht> In der Flasche oder Dose im Elber er oder 20er Kasten im Sixpack oder vom Fass. Feinherb, spritzig und ganz ohne Schnickschnack. 1963 die erste Flasche Berliner Lüft vom Band. 1963. Oh, ein bisschen Geschichte. Den sehr Rest ja. von der Geschichte könnt ihr euch übrigens auf der Website angucken, alle hier unter dem Video in der Beschreibung. Junges Bier. Seitdem ist das das Volksbier in Berlin und Brandenburg. Naja, also mm, darüber dass sich jetzt, äh, aber egal. Ebenfalls von Anfang an dabei unsere Ikone der rote Berliner Pösner Bär, 1963. Mhm. Ja, also man kann jetzt schon trinken, das ist aber sehr hopfig. Fein Feinherb und spritzig, hätte ich gesagt. Mhm. 40 Würz auf Chlor. <lacht> Tja, der Uwe noch. Ich kann schon mal zusammenzählen. Tja, der Uwe. Oh, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Der Uwe ist hier immer dabei, Junge. Kennst du das nicht? Kennst du das? Nee? Wo oh, ist denn ja der herangefolge? Mach das doch mal weg hier. Und dann benutzt doch mal einen Untersetzer von Joyboy. Pass auf hier. Was denn hier mal machen? Hier, hier, hier, hier. hier, hier. Mein. Was denn nun? Bronze? Ja, ist Bronze. Ja, Was passiert? Bronze. <lacht> ja, ist wird... Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Aber ich teuer war denn? Ich hab nicht geguckt, ist billig. Berliner ja. Pilsener ist billig. Also eine 60er vielleicht, 50, 60 Cent. Pflicht. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Ja, ist ein gutes Durchschnittsbier, kann man nicht meckern. Also ist schon okay. Ja, ist schon in Ordnung. Ist ja nun mal so. So, pass auf, jetzt kommt der was Uwe. trinken wir als Nächste? Warte, jetzt kommt der. Warte, Mensch, was trinken wir als nächstes Als Nächste trinken wir Joyboy, oder? Oder nicht? Na, dann Joybräu. Trink mal das, das neueste von Joybräu. Alter, ich sehe rot. Ich auch. Wie heißt denn das? Was steht denn hier? Proteinbier Grapefruit. Gibt das nächste Mal? Damit das nicht verpasst, das gute Video, äh, den Kanal abonnieren. Alles klar. Dann okay, mal wir mal wieder was gesundes, alkoholfrei. Ja, bis dahin. Haut rein, macht's gut. Bleibt fein. Grüßt mir Knut. Und jetzt äh, der Uwe. So viel. Ich bin Panzerkommandant, ich führe die Besatzung und damit den Kampfpanzer. Ich bin der Kraftfahrer und ich fahre den Kampfpanzer. Ich bin der Richtschütze und ich bringe die Munition ins Ziel. Ich bin der Ladeschütze und lade die Bordwaffe. Ich bin Thomas, ich bin auch dabei, na klare Sache. Uwe Und ich bin auch dabei und, auch dabei. und paar, ähm, ein paar geile Fotzen sind auch dabei. Nicht ganz ehrlich, ich bin Jasmin auch dabei. Und der Uwe ist auch dabei. Ich bin, ich bin der Peter. dabei. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht>